Um, so, hallo. Mein Name ist Vividiot. Um, in diesem Video zeige ich euch Scribus. Möchte es euch vorstellen. Was ist Scribus? Scribus ist ein Desktop-Flashing-Programm, um, also ein Satzprogramm, mit dem man um, Zeitungen und Bücher kann, Layouten, designen Ja. In diesem Fall bin ich hier unter um, Ubuntu. Die neueste Version 10.10. .10 und hier mal in die Synaptic Paketverwaltung ich bin gerade ein bisschen durcheinander, sorry hier ist an der Systemverwaltung okay. dann suchen wir mal nach Skybus finden wir scribers zum installieren vormerken die notwendigen ähm, Abhängigkeiten, also andere projekt ähm, ja. was sage ich jetzt, ähm, pakete die wir benötigen äh, auch vormerken natürlich okay anwenden So, die Installation ist abgeschlossen. Es hat bei mir etwas länger gedauert, deswegen habe ich einen kurzen Schnitt gemacht. Ähm, ich führe ja Ubuntu in einer virtuellen Maschine aus und die ist natürlich nicht so gut ausgestattet. Okay. Ähm, vielleicht noch ein kurzes Wort zu Scribus. Ich bin zu Scribus unter Windows gekommen, benutze normalerweise auch Windows. Ähm, aber Scribus unter Windows ist... Ähm, vom Handling her, vom Gefühl her. Nicht so gut wie unter Ubuntu. Ähm, bei einer Parallelinstallation habe ich es gemerkt. Hier in der virtuellen Maschine eventuell merkt man es nicht so. Aber bei einem richtig installierten äh, Windows, äh, ja, Windows Ubuntu oder einem anderen Linux ähm, läuft das Ganze super. Würde ich auch unbedingt wieder benutzen. Aber ohne Windows. Okay. Dann starten wir das Ganze mal. Das ist ja in der Grafik ist ja ein Layout-Programm. Ich kann auch ähm, gut dem Vergleich sehen zu Ende sein, welches ich momentan benutze. Zum Beispiel für unsere Schulzeitung, Schülerzeitung und ja klar, Scribus kommt da nicht dran, aber ja, für so private Sachen, zum Beispiel, ähm, ich habe ein Tutorial erstellt, äh, ja, bei tutorials.de werden die Teile äh, meistens als PDF hochgeladen, mehrere Seiten lang, kann man natürlich auch schön machen, warum dafür InDesign holen, ja, außer vielleicht noch eine 30-Tage-Testversion, die geht dann aber nach 30 Tagen nicht mehr, da kann man auch gut Skribus nehmen, ja. Also hier ein neues neues Dokument ähm, Fenster. Wir klicken hier auf Doppelseite. Das ist halt wie bei einem Buch oder Magazin. Ja, Anzahl Spalten nehmen wir zwei. Automatisch. Sorry. Was da war ich? Seiten, sorry. Ähm, Anzahl Seiten, dann machen wir mal gleich nur 8. Anzahl Spalten 2. Und.. Fügen wir einfach mal ein bisschen ähm, Beispieltext ein. Rechtsklick. Ja, Beispieltext. Wir können nun hier ähm, eine Sprache auswählen. Zum Beispiel German. Oder das äh, normale, altgewohnte Lorem Ipsum. Wir können hier auch die Absätze noch wählen. Also keine Zeichen oder Wörter, nur Absätze. Man darf ja hier eine schöne Auswahl an äh, Sprachen. Ja. Was ist jetzt hier kaputt? Okay, Text stimmt. Was wird dann nur mal ein Anzeigefehler sein. Das ist jetzt merkwürdig, habe ich es selber noch nicht gehabt. Ähm, ignorieren wir es einfach mal. Ähm, über F2 kommen wir in die Eigenschaften. können hier zum Beispiel einen Blocksatz auswählen. Das sieht man mal wieder. Einen der Ungeschichte zu Solche Lücken hätte ich in InDesign einfach nicht. Ja und. Gut. Ähm. Das will man. man bezahlt nichts. Es ist offen. Wenn man sagt es ist verschissen. Ja. Man kann sich den Source Code nehmen und selber entwickeln und es besser machen ähm, wenn man es hinbekommt okay. aber nicht äh. ähm, wir haben hier auch einen Story Editor selbe Tasten, Kombination wie in Steuern, Y und hier kann man Absatzstile und um alles erledigen den Text würde ich jetzt nicht gleich äh, hier im Story Editor schreiben ähm, man kann den auch von Also Textdokumenten und weit mir bekannt soll man auch von Word-Dokumenten, aber auf jeden Fall äh, vom, wie heißt es denn, ODS, dem Open Document importieren, also von Open Office oder Libre Office. Ähm, ja, das geht. Immer. Nicht mal noch Beispieltext. Okay. Dann platzieren wir gleich mal ein Bild. Ähm, hat Ubuntu standardmann Sie installiert? Ich weiß es gar nicht. Nee, ja, hat es nicht. Ähm, auch gut. Jetzt muss ich kurz schauen. zum Beispiel ähm, ja, den Rahmen umfließen zu lassen haben wir nicht ganz so viele Möglichkeiten nur hier den Rahmen ähm, können also keinen hier oder so oder doch nicht. Ähm, das geht ist aber gar nicht zu empfehlen ähm, empfehle ich also wirklich gar nicht dann ist hier noch da ja, wir auch Ebenen. Ähm, was ich jetzt noch suche ist... Was ist hier? Ah, okay, hier. Also wir haben auch Musterseite. Ganz wichtig. Jetzt fügen wir hier einfach mal so einen Kasten hinzu und schwarz. Und ich will zurück. Und hier ist es... Jetzt auf jeder Seite so einen schwarzen Kasten. Ja. Also im großen und ganzen Greibus ich würde mal sagen, nicht so ganz ausgereift für professionelle Sachen, ähm, würde ich auf jeden Fall InDesign bevorzugen, aber für gratis, äh, so kleinere Projekte, zum Beispiel wie gesagt so ein Tutorial oder eventuell noch eine Einleitung, äh, Einladung, weil Wörter der OpenOffice für eine Einladung, okay, einfach, aber sieht's gut aus. Und so Sachen kann auf jeden Fall gut. Wir haben hier auch ein PDF Export. Ähm, Ghostscript muss installiert sein. Ähm, PDF Formulare sogar, ja. Hier PDF formulare cooles Feature. Ja und ähm, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt äh, was gelernt. Habe ja nun eine längere Pause gemacht von ungefähr elf Monaten hier auf diesem Channel also seid mir es wenn das Video Tutorial, äh, -Tutorial Skin ähm, nicht zu so 100% gelungen ist und